Tagesordnungspunkt 83, Beschlussempfehlungen kommen jetzt. Tagesordnungspunkt 83, Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Das ist die Drucksache 203928 und die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass die Petition 0173 aus 20 getrennt abgestimmt werden soll. Ich lasse daher zunächst über diese Beschlussempfehlung 0173. 20 abstimmen. Wer stimmt dieser zu? Das ist die Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktion der SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse nun abstimmen über die restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20-3928. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, Freie Demokraten, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, fraktionslose Abgeordnete. Oder nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.